Hallo und grüß euch! Heute wird es interessant für alle, die vielleicht ein bisschen kleinere Gärten haben oder überhaupt nur Terrassen oder nur einen Balkon. Wir haben drei super Themen, es dreht sich alles um das Überthema Wir bringe Vielfalt ein in meinen kleinen Garten. Das ist nämlich gar nicht schwer. Und eine super Geschichte ist das Wasser. Das ist einmal einer von unseren Punkten. Dann schauen wir uns an, klingt fast unmöglich, kann ich eine Blumenwiesen vielleicht sogar auf meinem Balkon daheim zusammenbringen. Und mit welchen Pflanzen geht es. Und nachher haben wir sogar noch eine spannende Geschichte, nämlich wir schauen uns an, gibt es Wildgehölze, die vielleicht für den kleinen Garten nicht zu wild sind? Vielleicht lasst ihr da auch was finden. Wer einen Teich hat haben oder auch nur irgendein kleine Wasserstö, der hat vielleicht ein paar Pflanzen drinnen. So wie das in dem Fall ist die Krebsschere. Wirklich eine lässige Schwimmpflanzen. Und die verrode euch da, war gar nicht so schlecht, ich verrode euch einen kleinen Trick, weil das kennen sicher viele, die im Garten eine Wasserfassel haben oder eine Tonne oder so wie ich Badewanne. Und im Sommer kommen ja gern die Gösten und da könnt ihr was machen dagegen. Das sicher, für euch dann löblicherweise Regenwasser sammeln. Weil man beim Wasser sagen, kommt man vielleicht auch noch kurz dazu sagen: unbedingt das Wasser, das es gewinnt über Dachflächen und so weiter, schaut, dass es sammelt oder im eigenen Garten belastet. Voll wichtig. Jetzt ist es aber oft so, wenn ihr so eine Regentonne oder eine Fassel stehen habt, dann kennt ihr das spätestens im Sommer, hat man die Larven der geliebten Stechmücke drinnen und kann dann nicht gut schlafen, weil die fliegen ins Schlafzimmer. Wenn sich das Wasser belebt, dann kommen sie nicht oder viel weniger. Und zur so Belebung ist ganz einfach. Es nimmt einfach Wasserpflanzen, die in dem Wasser drinnen schwimmen, also eher Schwimmpflanzen. Und deswegen habe ich nämlich vorher die Krebsscheren rausgegeben. Die geben wir jetzt einfach da rein. Jetzt sagt vielleicht ein andere: ja, naja, ich habe aber nicht so eine große Bodenwand, sondern nur so ein kleines Gefäß, wo es Wasser fängt. Da zeige ich euch dann auch was. Aber jetzt nehmen wir mal die Krebsscheren rein. So, da, da sind schwimmen. Und es ist wirklich erstaunlich, ich habe das ausprobiert. Die Belebung durch eine Pflanzen reicht schon, dass wesentlich weniger oder keine Mucken mehr reingangen. Die Krebsscheren sind ganz interessante Pflanzen. Erstens sind sie heimisch. Schaut zwar fast außerirdisch aus, aber es sind bei uns heimische Pflanzen, die eher so in, in stehenden Gewässern irgendwelche altarme oder so nährstoffreiche Weiher nur so etwas gibt es halt immer seltener. Da kommen die vor und sind super für einen kleinen oder großen Gartenteich, weil wenn man sieht das, da hängen so Wurzeln ab, die saugen ganz viel Nährstoffe aus. Also auch für einen Teich super. Und gerade für so ein kleines Fassel, die könnt ihr den ganzen Sommer eigentlich drinnen lassen. Und im Winter überwintern sie ganz gerne am Boden oder büden so Knospen. Ja, ist eine komplizierte Geschichte. Aber das Schöne ist, die fangen dann im Sommer eine an zum Blieren. Die kriegen wirklich sehr schöne Weiße Blüten, schaut fast ein bisschen so orchidee aus, ganz eine interessante Pflanzen. Wenn euch die jetzt groß ist oder wenn ihr nur ein kleines Gefäß habt, hätte ich noch einen Tipp parat, den hole ich mir jetzt draußen. Da, da gibt es den Froschbiss, komischer Name, aber er heißt halt so. Das schaut aus wie eine Miniatur-Seerose. sogar, ganz lieb eigentlich, so weiße Blüten auch, und die könnt ihr auch reingeben und die schwimmen dann auf der Wasseroberfläche wie so ganz kleine Seerosalen. und das tut das Wasser beleben und das mähen unsere Stechmücken nicht. Aber so eine Badewanne ist natürlich nicht jedermanns Sache. Jetzt da ich sagen, jetzt bepflanzen wir eine schöne Wasserschale, weil das kann auch so richtig ein Hingucker auch für einen kleinen Balkon oder eine Terrassen werden. Sowas werden wir uns dann nehmen und das fühlen wir dann auch. Ja, Wasser ist halt auch für uns Menschen, glaube ich, so richtig das Element des Lebens. Und man kann mit der kleinsten Wasserstelle bringt man eigentlich schon Lebendigkeit in Garten oder auf die Terrassen oder auf Balkonien. Da fühlt man sich dann fast wie ein Meer. <lacht> ein bisschen an Wasser. Zumindest vielleicht für uns nicht so, aber für unsere Insekten ist es zumindest ein kleiner Badeteich. Das ist das Schöne. Und das was vielleicht viele zu wissen, man kann sich mit den Pflanzen auch austoben und Sachen nehmen, die auch durchaus für viele Insekten interessant sind und ein paar von diesen habe ich heute da ausgesucht und die schauen wir uns dann an, würde ich sagen. Wichtig ist, das ist natürlich die erste Frage, was nehme ich aus Substrat? Das ist nämlich gar nicht so leicht. Also, was nehme ich aus Erde? Es gibt Wasserpflanzenerden, da hast du manchmal mehr Klick, manchmal nicht. Es kommt früher darauf an, welche Pflanzen das setzt. Wir setzen halt Pflanzen, die eher nährstoffreiche Böden mögen. Und du kannst zu so komisch, das klingt sogar, einen Kompost aus dem Garten nehmen. Den würde ich aber dann mit Sand und mit Schotter oder Split mischen, dann hat er eine bessere Struktur, luftiger. Ich nehme ganz gern einfach ein normales Rohsubstrat, also für Tröge oder man kann das auch für Dächer nehmen und genau das gleiche kann ich sogar noch für eine normale Druckbepflanzung nehmen, weil unsere Pflanzen ist eigentlich nur ans wichtig, die ins Wasser kommen, sie wollen Nährstoffe, damit sie wachsen. Wir müssen dann einen kleinen Trick anwenden, damit das nicht alles eine braune Suppe wird, aber das zeige ich euch nachher. Also es braucht da gar nicht zu viel Zeit investieren, um die richtige Erden zu suchen. Nehmt einfach ein Trop Substrat oder mischt euren Kompost, halber Sound oder mit Splitt, misch, misch, misch, eine, fertig und die wachsen, werdet sehen. Ich habe jetzt da bewusst Pflanzen ausgewählt, die erstens natürlich robust sind und die eigentlich eher so in Sumpfbereichen wachsen, also richtig in einen Gatsch. Deshalb ist die Erde nicht so wichtig. Und da zum Beispiel ist wieder eine heimische Pflanze. Das war überhaupt wichtig, eher wirklich auf heimische zurückzugreifen, weil die dann einfach mit unseren Insekten am meisten wechselwirken. Da haben sie am meisten davon. Der Bitterklee. Ist mittlerweile leider selten geworden, weil eben diese sumpfigen Gebiete immer weniger werden. Der hat wirklich erstens eine sehr schöne Blüte, ein richtig ein schönes Laub auch und den lieben Bienen und Hummeln. Also das ist wirklich eine Pflanze, was man in der kleinsten Wasserschale setzen kann. Die funktioniert gut und ist eine super Insektenpflanze. Und eine Pflanze, die die Insekten auch recht mögen, ist der Wasserhahnenfuß. Der bliert ganz lieb. Der holt übrigens beides aus. Der kann entweder... 10-15 cm Wasser haben und wenn es trocken wird, wie es in der Natur oft ist, dann hat er kein Wasser. Ist ihm auch egal, solange ein bisschen im Gatsch ist. Und die blühen zwar noch nicht, sind aber auch recht schön. Das sind die Froschlöffel. Die haben so schöne lanzettliche Blätter, kriegen dann in etwa so 20 cm hohe Blüten, die schwebfliegen. Die haben es richtig abgesehen auf diesen Froschlöffel. Das ist also eine eine schlammpflanze also die fühlen sich da richtig wohl. Und wenn man Glück hat, kann man sogar zum Teil dann sicher Larven und ähnliches in dem Wasser drinnen beobachten. Also richtig so ein kleiner Mikrokosmos. Einen kleinen Tipp oder Trick gebe ich euch noch. Die meisten dieser Pflanzen, die man reingibt, sind eher Sumpfpflanzen. Das heißt, die wollen gar nicht tief im Wasser sein. In einem Teich ist es ja anders. Da haben sie lange Zeit. Da können sie über die Jahre selber immer mehr in die Tiefe gehen. In einem Gefäß stört das oft, wenn sie gleich zu tief drinnen sind. Jetzt habe ich die Pflanzen eigentlich, wenn ihr genau schaut, so ein bisschen außerkom. Die sind gar nicht eingegraben in diese Trogerden, sondern die wachsen dann selber in den Gartsch rein. Und jetzt schaut das natürlich, schaut natürlich komisch aus, wenn man das jetzt auffüllen würde. Und ich gebe da jetzt einen Sound drauf. Jetzt zeige ich euch einen kleinen Trick. Noch. Diese Pflanzen sind eher Sumpfpflanzen. Das die wollen gar nicht zu tief im Wasser. Stützt es nur drauf auf die Wasserpflanzenerden. Und dann gleicht diesen Niveauunterschied mit einem Sound aus. Der Sand macht unten die nährstoffreiche Erden zu. Dann schwimmt es nicht auf. Und die Pflanzen fühlen sich wohl, weil sie nicht so tief drinnen sind. Wenn's nicht schlecht ist zum Auffüllen, Da euch ein bisschen eine Zeitung eine, dann wirbelt nicht so viel Materie auf. Da könnt ihr es dann einfach drauf lassen. Eine halbe Stunde. Jetzt werdet euch jetzt sicher fragen, was tut er mit dem Stern da? Ich habe mich angehalten, kennt sicher alle, Hollywood Walk of Fame der Gang der Ruhm und Ehre würde ich sagen und den gehen wir jetzt da mit unseren heimischen Wildsträuchern und zwar die, die nämlich auch für einen kleinen Garten gut geeignet sind, weil die verdienen wirklich Ruhm und Ehre, weil sie so vielseitig sind, eben für unsere Insekten, für unsere Vögel, überhaupt für unsere Tierwelt, zum Teil sogar für uns selber. Keiner wir auch was Noschen davon. Wir gehen eine kurze Runde, sieben habe ich aufgestellt, es gehen noch mehr, aber die sieben könnt ihr auch ganz gut in einen kleinen Garten setzen. Ich sage euch nur Stichwörter, weil sonst sitzen man morgen noch da, aber einfach aus Überblick. Liguster, immer aus Hecken gesetzt, aber setzt einmal an Liguster als einzelne Pflanzen, ein Traum. Die Imker werden es wissen, ganz gut für die Bienen, super Nektar, super Pollen. Und es gibt etliche sehr, sehr große Schmetterlinge, sogenannte Schwärmer, der Liguster oder der Totenkopfschwärmer. Und die legen da die Eier drauf und fressen am Liguster. Super Pflanzen wird zwei, drei Meter hoch. Die rotblättrige Hechtrose. Eine Wildrosen, die auch gut für einen kleinen Garten ist, weil es nicht so groß wird. Da würde mal sagen, so eineinhalb, vielleicht zwei, zweieinhalb. Kommt viel auf den Standard da drauf an. Alle Wildrosen sind super für einen Naturgarten, weil sie einfach so wertvoll Nektar und Bollen bereitstellen. Und die Hagebutten können wir auch essen. Oder es macht Juckpulver draus. Aber ist doch schön, oder? Eine rötliche Rosen, ist eine Wildrosen, eine heimische Wildrosen. Wacholder, ein Gigant unter den Pflanzen für unsere Vogelwelt. Und die Vögel haben es ja ganz, ganz notwendig im Moment, weil es wirklich stark gefährdet sind, wir die Insekten. Über 40 verschiedene heimische Vogelarten fressen an den Wacholderbären. Plus ein Mensch und ein paar andere Viecher noch. Also wirklich coole Pflanzen. Wird auf Jahrzehnte gesehen vielleicht schon zu groß, aber viele, viele Jahre könnt ihr den super im kleinen Garten haben und habt was zum Noschen. Ein Traum, die Felsenbirne. wie der Name sagt, Fösen. Das heißt, wenn ihr eher an Fösen im Garten habt, ist die Fösenbirne gut. Wenn ihr zu durchlässige, schottrige, eher trockene Plätze habt, heißt setzt euch eine Fösenbirne. Aber nehmt die heimische Fößenbirne, weil die bleibt kleiner. Ha, eine herrliche Pflanze, blieb sogar ein bisschen angreifen, du es nicht, weil sonst stiche ich mich und die tut weh. Die Berberitzen ist ein bisschen angekommen. 60er, 70er, 80er es wisst es sicher noch. Im Freibrot zum Teil hat man es sogar gesetzt, aus Hecken rundum und um. Nur da haben sie meistens die Rode genommen. Und die kommt aus China. Es gibt aber heimische Berberitzen Die wird schon ja vielleicht zwei, zweieinhalb Meter hoch. Also ein bisschen am Platz müsst ihr schon geben. Aber sie belohnt euch mit ganz wertvollen Früchten. Auch für uns essbar. Wirklich köstlich. Und die Blüte, die duftenden Blüten, erstens ist Saugenweide. Und die mögen Insekten ganz besonders. Und nachher? Diese Beeren sind wieder super für unsere Fegel und alles, was so stachelig ist, genau, da können sie unsere Fegel drin verstecken und können brüten. Also eine sehr, sehr wertvolle Pflanze, heimisch. Was haben wir denn da für ein Zwutschki? Das passt gut, das war es nämlich fast wirklich keiner. Es gibt sogar eine heimische Spiree, das ist die weidenblättrige Spiree. Wird vielleicht so ein Meter, eineinhalb, ja, vielleicht wird es einmal höher vom Boden her. Es ist ja wurscht, nicht ganz nass, nicht ganz trocken. Vom Licht her genauso, nicht ganz zu heiß vielleicht, nicht ganz zu schottig. Dann wächst die, die blüht richtig schön in so große, da mal sagen lila, so lila-rosa, schöne Rispen. Wirklich ein super Gehölz und ein heimisches Spiree. War mal was anderes. Ja, wenn man ausschaut, anschaut, denkt man sich natürlich, es wird das schon mal was Gescheites. Aber es müsst ihr verzeihen, es ist der Faulbaum. Aber ich sage aber Zitronenfalterbaum. Er ist halt ein bisschen faul am Anfang im Austrieb. Er braucht eine Zeit, dort sich langsam entwickeln. Aber das ist ja genau das, was wir wollen im kleinen Garten, Wir wollen ja nichts Riesiges, sondern was, was langsam gemütlich wächst. Er schaut jetzt dezent aus. Wird aber so ein kleiner Strauch, vielleicht 2,5, drei, manchmal vier Meter. Eher zart, lichtdurchlässig. Und das Besondere ist, ich habe schon gesagt, Zitronenfalterbaum, der Zitronenfalter legt da seine Eier ab und die Raupen vom Zitronenfalter brauchen den ganz wichtig als Raupenfutterpflanze, wie auch noch viel andere. Der Faulbaum Bläuling zum Beispiel. Und, na, haufenweise. Und es wird es nicht graben. Die Blüten sind so klein, dass man es wirklich kaum sieht. Aber haufenweise Bienen, Hummeln, ganz eine reichhaltige Nektarpflanze. Total unterschätzt, wächst manchmal am Wegesrand, wo man es nicht kennt. War mal was anderes für einen kleinen Garten. So, ein paar Löcher haben wir gebaut, das ist wichtig, dass das Wasser auskommt. Wir machen uns jetzt, das ist wirklich für einen kleinen Garten oder nur für die Terrassen oder für den Balkon, ein Fleckchen Vielfalt. Nehmen wir es einmal so, wir setzen uns da eine Blumenwiesen. Eine. Das Besondere ist, an diesen Wiesenblumen, das sind unsere heimischen Wildblumen, die leider ja immer weniger werden. Ich glaube, da können Sie sich viel noch erinnern, in der Kindheit bis du ausgegangen hast den einen schönen Blumenstrauß brücken können. Die Zeiten sind eben vielfach vorüber. Deswegen war es super, wenn man das selber macht, weil genau das brauchen eben unsere Tiere, unsere Insekten, unsere Bienen, unsere Schmetterlinge als Nahrungsquelle ganz notwendig. Und es ist ja einfach so was zu machen. Und Erfreut natürlich dann auch unsere Seele. Und deswegen setzen wir einfach einmal so einen kleinen Topf. Es ist nichts dabei. Das kann sich wirklich jeder selber daheim machen. Da geht nur um eins. Es wird keine Staunässe entstehen mit der Zeit. Und so kann unten das überschüssige Wasser immer aussehen Man könnte jetzt ein Vlies aufsetzen. Gefreut mir nicht. Ich nehme ein Zeitungspapier. Einfach zwei, drei Lagen. Das lässt auch durch. Und bis das verrottet, sind unsere Pflanzen super eingewurzelt und dann braucht man das eigentlich eh nicht mehr unbedingt. Da ist es auch wieder wichtig, dass ihr halbwegs ein vernünftiges Substrat habt. Ich sage da halbwegs Substrat dazu, weil was nicht gut funktioniert, wenn man einfach die Erden aus dem Garten nimmt. Eine Erden ist irgendwie ein lebender Organismus, kann man sich das vorstellen. Der braucht die Verbindung nach unten, die hat aber im Tupf nicht. Super geht, wenn ihr selber einen Kompost habt, perfekt. Kann man wieder mischen mit Sand oder Kies, dann wird er luftiger, geht wirklich gut. Oder es kauft euch einfach, so wie ich jetzt da habe, eine fertige Topferden oder man nennt es auch so Intensivsubstrat, die kann man für ein Dach zum Beispiel annehmen. Da ist nämlich Ziegelsplit drinnen, der speichert die Feuchtigkeit und gibt es an und dann halt halt das Gießen einfach länger. Und vielleicht aus, aus Empfehlung, dass ist es nicht gleich ganz einfach anfühlt und macht es dann Löcher bleibt es ein bisschen drunter und dann könnt ihr euch dieses Blumenwiesenbild vorher einmal schön aufstellen und nachher füllt es erst an. So wie ihr es da habt, diese Mischung, kommt eigentlich auch draußen beim Spaziergang, in dem Fall eher beim Waldspaziergang oder am Waldrand finden, weil diese Mischung, die ich da jetzt da gemacht habe, die erste Schwebfläche ist schon da, die freut sich schon, die ist eher was für halbschottig. Also wenn ihr vielleicht eine Terrasse habt, die nicht ganz in der prallen Sonne liegt oder so ein bisschen halbschottig, war das ideal. Was haben wir da alles? Eine Wiesenraute, eine Bergflockenblume, das ist eine Kuckuckslichtnelke, dann haben wir da eine rote Lichtnelke, eine Nachtviole, eine Himmelsleiter, dann haben wir da unten noch einen Frauenmantel, da haben wir einen Nesselkönig, also richtig eine super bunte Mischung, ein kleines Medesüßes ist auch noch da. Sie sind alle, man sieht es sie ja von der Blüte her, wirklich super für Insekten. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen dazu motivieren können, dass in es jetzt einmal Wildnis, aber es ist ja kein Wildnis, es ist ja was Wunderschönes, dass ihr das wieder mehr zulässt in eine Gärten und auch wenn es nur klein sind oder überhaupt nur Terrassen oder Balkonkistel, weil es lohnt sich und unsere Insekten brauchen das so notwendig. Und auch vielleicht eine kleine Vorschau aufs nächste Mal. Heute haben wir ja was für einen reich gedeckten Tisch gemacht, das wir was zum Futtern haben und nächstes Mal machen wir ja was, es ihren Nachwuchs, ihre Babys, ist immer lieb, wo es die großziehen können. Gibt es ein paar ganz einfache Varianten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann bitte liken. Auf der Seite könnt ihr euch durch die anderen Videos ein bisschen durcharbeiten. Und gern natürlich, war auch cool, wenn ihr uns abonniert. Also, pfiat euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.